In der Wiener Urania fanden die fünften Hands on days 2012 statt. Die Veranstaltung der Wirtschaftspolitischen Akademie wurde von Finanzstaatssekretär Schieder eröffnet. Thema war auch die aktuelle Finanzkrise. Eine Krisenursache war sicherlich auch eine zu flache wirtschaftspolitische Diskussion und wirtschaftswissenschaftliche Diskussion in den 80er, 90er und 0 Jahren. Und deswegen freut es mich, dass ich auch eingeladen war, heute kurz hier was zu sagen für so eine Initiative, die letztlich die Hirne öffnet für einen breiteren wirtschaftspolitischen Diskurs. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen guten Konferenzverlauf und harte, heiße Diskussionen. Mein Name ist Laura Wisberg und ich bin hier auf den Hands-On-Days 2012 der Wirtschaftspolitischen Akademie Wien. Gleich beginnen die Workshops und ich gehe zur Arbeitsgruppe der Österreichischen Nationalbank, die Zukunft des Euro. Wir haben nach einer allgemeinen Einführung in die Problematik von direkten, indirekten Förderungen und umweltschädlichen Förderungen, haben wir uns auf den Mobilitätsbereich gestürzt, haben jetzt gerade in drei Gruppen die Themen ähm, Pendlerpauschale, Dienstwagenbesteuerung und die Besteuerung von Diesel und Benzin durchdiskutiert. Ich leite den Workshop ArbeitnehmerInnen Interessenvertretung in der Europäischen Union bzw. im Europäischen Parlament. Wir behandeln einerseits das Thema Lobbying und Interessenvertretung. Was ist das? Wo, wo verschwimmen die Grenzen? Ich erwarte oder hoffe mir, dass sie konkreter denken lernen als äh, die ältere Generation der Ökonomen, dass sie nicht vorweg an Modelle glauben, wie andere religiöse Vorstellungen entwickeln, der Gestalt, die unsichtbare Hand des freien Marktes wird schon alles zum Besten lenken. Die ersten beiden Stunden der Arbeitsgruppensession sind vorbei. In welchem Workshop warst du und was habt ihr gemacht? Ähm, ich war im äh, Stecknadel bzw. Workshop zu Corporate Social Responsibility und wir haben ähm, vor allem über über soziale Verantwortung in einer globalisierten Unternehmenswelt diskutiert. Also ich war im Workshop äh, zu umweltschädlichen Subventionen und es, im, im ersten Teil des Workshops ist uns erklärt worden, welche umweltschädlichen Subventionen es gibt, vor allem in Österreich. Ja, ich war bei der ÖBB und wir hatten einen Workshop über Diversity Management und wir haben vor allem dazu äh, beigetragen einfach, ähm, uns bewusst zu werden über andere Gruppen und ja, wie wir selbst andere Gruppen wahrnehmen im täglichen Leben. Ich war im Werkstatt der ÖGB über Arbeitnehmerinnen-Lobbying und wir haben <lacht> ja, über den Österreichischen Gewerkschaftsbund, Europäischen Gewerkschaftsbund diskutiert und interessante Sachen darüber gehört. Wir sind sehr froh, die Möglichkeit zu haben, jungen Menschen zu erzählen, wie wir die Welt besser machen können, wie wir die Eurokrise auf solidarische Weise lösen können, indem wir den Wettbewerb unter den Staaten beenden und sozusagen mehr gemeinsam zur gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialpolitik hier herauskommen und somit eine gerechtere und bessere Welt für alle schaffen. In meinem Workshop haben sich verschiedene Unternehmen der Stadt Wien zusammengetan, um ein Trainee-Programm vorzustellen, das äh, unternehmensübergreifend stattfindet. Wir haben den Workshop Employer Branding und Recruiting anhand dieses Trainee-Programms genannt und ähm, ich führe die Kollegen ein bisschen ein in das Thema, wie positioniert man sich als Arbeitgeber attraktiv am Markt und wie, welche Recruiting-Instrumente verwendet man. Der Sinn der Ökonomie ist äh, oder der Wirtschaft ist, äh, Menschen, Bürgern ein möglichst gutes Leben zu, zu, zu bieten, dass Menschen so viel wie möglich aus ihrem Leben machen können, dass sie in Sicherheit und Wohlstand leben, dass sie sich sozusagen auch das Gefühl haben, dass sie gut durch ihr Leben kommen. Und ich fand es sehr interessant, also jetzt vor allem in Zeiten, wo es doch sehr viel Europa-Verdrissenheit gab. Wir haben ein bisschen über Employer-Branding und Recruiting gelernt, was für mich persönlich sehr interessant war, weil ich in meinem Studium damit wenig zu tun habe. Insofern war der Input für die drei Tage sehr bereichernd. hat mir sehr gut gefallen, war interessanter, als ich es von vornherein dachte. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant, es hat mir wirklich neue Einblicke gegeben, mich sensibilisiert bezüglich Diskriminierung gegenüber Minderheiten, gegenüber dem anderen Geschlecht und alten Menschen. Und ich glaube, in meiner beruflichen Zukunft werde ich davon, wenn ich die Möglichkeit habe, viele Ideen in mein Handeln und in meine Entscheidungen mit einfließen lassen.